Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem kleinen Video möchte ich zeigen, wie man eine Addition mit dem Abacus ausführen kann. Der Abacus ist ein altes Rechengerät, das schon die Römer kannten, vermutlich ist es sogar noch älter. Es ist zum Teil auch bis heute noch im Einsatz, bei uns in Mitteleuropa ist es weniger gebräuchlich, in anderen Teilen der Welt hingegen durchaus weiterhin. In einem anderen Video hatte ich schon einiges zu den Hintergründen erzählt und auch gesagt, dass man durchaus komplizierte Rechnungen auch mit dem Abacus durchführen kann, von der noch recht einfachen Subtraktion über die Multiplikation und Division bis hin zum Wurzelziehen. Das alles beherrsche ich aber selber nicht und möchte das deshalb hier auch gar nicht zeigen. Wir wollen hier nur über die Addition sprechen. Wie eine solche ganz konkret mit dem Abacus ausgeführt wird, möchte ich jetzt einmal in Live zeigen. Dazu gehe ich anders als die Römer, die noch ihr eigenes Ziffernsystem gehabt haben, davon aus, dass wir schon ein modernes Stellenwertsystem haben. Das heißt, ich verwende die indisch-arabischen Ziffern als Ausgangspunkt. Man muss dann immer überlegen, wie man eine Zahl entsprechend umwandelt gewissermaßen, sodass sie mit dem Abakus verarbeitbar ist, also dass wir sie im Abakus darstellen können. Das möchte ich jetzt als allererstes tun, bevor ich dann die Addition durchführe. Dazu wechsle ich jetzt einmal an meinen Abakus hinüber und möchte das dann einmal zeigen. Gut, hier stehe ich jetzt also an meinem Abacus, den ich hier also vor mir liegen habe. Das ist die typische Form, wie man den abakus vor sich legt. Das heißt, mit diesem Balken, den wir hier haben, auf dem oberen Ende, mit den zwei Kügelchen jeweils auf jedem Stab, die wir hier haben, oberhalb und mit fünf Kugeln auf jedem Stab, die wir hier unterhalb haben. Und die Frage ist halt jetzt, zunächst einmal, wie können wir eigentlich eine Zahl darstellen? Nun... Die Stäbe hier stehen jeweils für die Zahlen, die, für die Ziffern, die wir einstellen können. Das heißt, hier haben wir die Einerstelle, hier haben wir die Zehnerstelle, die Hunderter, die Tausender. Man kann das natürlich auch anders verwenden, wenn man beispielsweise mit Währungen rechnet, könnten das hier auch eben die Pfennige oder die Cent sein. Das hier wären dann 10 Cent, das wäre dann ein Euro und so weiter. So könnte man also auch vorgehen. Wir gehen ganz von normal von ganzen Zahlen aus, mit denen wir hier rechnen wollen wir haben also hier die Einer, die Zehner, die Hunderter, die Tausender, Zehntausend, Hunderttausend und so weiter. Man sieht, dass man hier ordentlich große Zahlen schon verwenden kann. Wir brauchen allerdings diesen Platz auch gleich, weil wir hier die, den ersten Summanden und hier den zweiten Summanden aufschreiben möchten sozusagen, also einstellen möchten. Wie machen wir das nun? Die Ziffer, Wir fangen immer hinten an, idealerweise. Das wäre dann also hier zunächst einmal die Ziffer 3 und die stellen wir dadurch dar, dass wir drei Kugeln an den Balken heranschieben. Also immer was am Balken anliegt, das ist das, was gezählt wird. Die unteren Kugeln, die wir hier haben, zählen 1, das heißt wir könnten zählen jeweils 1, das heißt das wäre eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und das wäre eine 5. Aber die 5 können wir einfacher darstellen, indem wir stattdessen eine 5er Kugel hier nach unten schieben. Das heißt, wir hätten so die 5, die 6, die 7, die 8, die 9 und die 10. So können wir also alle Ziffern darstellen, wobei wir für die 10, auch die würden wir wiederum nicht so schreiben. Wir könnten sie auch so schreiben. 2,5er. Aber noch geschickter ist es natürlich, wir schreiben sie kurzerhand, so. 1, 0. Hier ist die 1, eine Kugel, die als 10 erzählt und hier haben wir keine Kugel, also die 0, die wir hier eingestellt haben. Auf Art und Weise haben wir also jetzt eine 10 dargestellt. Jetzt wollen wir versuchen, diese Zahl hier einmal einzustellen. Die Zahl 8473, 8473, fangen wir also hinten an. Das ist hier zunächst einmal die 3. Dann haben wir hier die, Entschuldigung, natürlich die 7 wollen wir hier einstellen. Dann haben wir hier als nächstes die 4 und dann haben wir hier als nächstes die 8. 5 plus 3 sind 8, das sind 4, 5 plus 2 sind 7 und das sind die 3. Jetzt stellen wir auf der linken Seite die Zahl 7963 ein, die wir gleich dazu addieren wollen. Das machen wir ebenfalls. Wir müssen jetzt gucken, dass wir an der richtigen Stelle hier anfangen. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir hier einen Abstand lassen, damit wir die Zahlen auseinanderhalten können. Ich benutze einfach den möglichst linken Rand an dieser Stelle. Hier haben wir also die 3 wieder. Hier haben wir eine 6, die wir hier eingestellt haben. Hier haben wir eine 7, die wir eingestellt haben. Entschuldigung, eine 9 will ich natürlich einstellen. Und hier haben wir eine 7, die wir eingestellt haben, also 7963, die wir hier nun haben. Gut, jetzt ist also die Frage, wie wir diese beiden Zahlen nun zueinander addieren. Wir beginnen mit der rechtesten Stelle jeweils und addieren zunächst die hinterste Ziffer, dann die nächste, die nächste und die nächste. So gehen wir also jetzt vor. Das heißt, der erste Schritt besteht nun darin, dass wir die 3 zu dieser 3 hier addieren wollen. Das machen wir im Grunde genommen dadurch, dass wir diese drei Kugeln entfernen und hier drei Kugeln hinzufügen. Das Problem ist nur, wir haben keine drei Kugeln mehr, die wir hier hinzufügen können. Statt aber drei Kugeln hinzuzufügen, können wir natürlich auch 2 abziehen und 5 hinzufügen. Das ist exakt das Gleiche. 5 minus 2 ist gleich 3. Das heißt, wir ziehen also hier, nun, wir nehmen die drei Kugeln hier weg. Und wir rechnen parallel dazu gewissermaßen hier plus 5 minus 2. Und die letzte Ziffer, die wir hier jetzt eingestellt haben, ist also eine 6. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. 3 plus 3, die hintersten Ziffern sollten auch 6 ergeben. Dann nehmen wir uns die nächste Stelle vor. Hier sehen wir jetzt, dass wir die abgearbeitet haben. Deshalb schiebe ich die Kugeln hier immer weg. Nehmen wir uns also die zweite Stelle von hinten jetzt vor. Das heißt, wir müssen jetzt 6 hinzufügen. Also zunächst mal einen hinzufügen, das können wir machen, indem wir das hier so verschieben, einen zu, einen hier weg und einen hier hinzufügen an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir noch diese 5 hinzufügen, das tun wir, indem wir hier eine 5 wegnehmen, hier eine 5 hinzufügen. Das bedeutet aber, dass wir hier jetzt zwei Kugeln liegen haben, zwei Kugeln hier würden wir immer ersetzen durch eine Kugel in der nächsten Ebene, das heißt, wir verschieben die Kugeln so, fünf Kugeln hier bedeutet aber, dass wir die kurze Hand wegnehmen und einen Fünfer dafür hier hinlegen. Und Damit haben wir die zweite Stelle abgearbeitet. Jetzt kommen wir zur dritten Stelle. Was wir hier nun machen wollen ist, dass wir 4 hinzufügen. Das können wir wieder problemlos. Und dass wir nun als nächstes den Fünfer hier hinzufügen. 5 hinzufügen bedeutet hier den Fünfer hier wegnehmen, hier hinzufügen. Jetzt haben wir hier wieder zwei Fünfer. Das heißt, wir nehmen den Fünfer weg und Fügen auf der nächsten Ebene einen Fünfer hin, einen, einer hinzu, weil diese beiden Fünfer zusammen ja eine 10 sind. Bleibt noch die letzte Stelle, mit der wir rechnen müssen. Hier wollen wir jetzt 2 hinzufügen. Das können wir wieder nicht. Das heißt, 2 hinzufügen bedeutet, wir nehmen 3 weg und addieren 5. Hier oben haben wir wieder zwei Kugeln. Das heißt, wir nehmen wieder die 2 weg und nehmen auf der nächsten Ebene einen dazu. Und wir müssen jetzt als nächstes noch diesen Fünfer, an dieser Stelle sind wir hier, nicht vergessen, dass wir an der vierten Stelle von hinten sind, nicht an der fünften Stelle, das, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wir sind also jetzt an dieser Stelle und wollen hier nun 5 hinzufügen, das können wir einfach machen, indem wir hier den Fünfer wegnehmen, hier den Fünfer hinzufügen und wir haben jetzt hier die Zahl stehen, die wir jetzt wieder ablesen können, 1, 6, 4, 3, 6. Das heißt die Zahl 16.436 und wenn wir das einmal nachrechnen mit irgendeinem anderen Hilfsmittel, schriftlicher Addition oder mit einem Taschenrechner oder was immer gerade zur Hand ist, dann werden wir feststellen, dass wir tatsächlich diese Summe hier gerade gebildet haben. Also auf diese Art und Weise haben wir mit dem Abakus tatsächlich die korrekte Addition durchgeführt. Das soll die kurze Einführung in das Rechnen mit dem Abakus gewesen sein, konkret natürlich nur das Addieren. Wie gesagt, lassen sich auch andere Rechenoperationen durchführen, aber da wird es ein kleines bisschen oder sogar ein ganzes Stück komplizierter. Deshalb sparen wir uns das an dieser Stelle und ich sage wie immer, tschüss.